Die RMF Charger 10 Ampere 100 Volt Version, besteht aus Wärmeleitkleber, 2 x 77 cm Draht, 1,5 mm und 1,12 mm dick. In 10 Watt 50 Ohm Widerstand oder in 5 Watt 50 Ohm Widerstand je nach Version. Transistor NPN Tipp 142, 3 Dioden 1000 Volt 10 Ampere, ein 100 x 100 mm Kühlkörper. Verschiedene Litzen von 0,75 mm, Durchmesser bis 2,5 mm, eine Sicherung 10 Ampere und zwei Kabelsteckschuhe. Dann ein Ferritring, hier ist er 41 mal 25 x 19 mm. Dann ein 3-Stufenschalter, zwei 300 Milliampere LEDs, weiß, kleines Stückchen Schrumpfschlauch, ein 1 Watt-Widerstand 330 Ohm und den Kühlblech zuerst den Ferritring bewickeln, dann die Enden abisolieren, den dicken und den dünnen Draht von Anfang und Ende zusammentüdeln und verzinnen. Danach die drei Beinchen vom Transistor auseinanderbiegen, eine Diode in die Mitte anlöten, eine Diode rechts anlöten und die vorderste Diode anlöten. Dann Wärmeleitkleber drauf und aufs Kühlblech kleben. Dann die Kontakte vom 3-Stufenschalter zusammenbiegen und wie auf dem Foto zusammenlöten, damit die maximale Amperezahl über den Dreistufenschalter geschalten werden kann. Den auch mit Wärmeleitkleber benetzen, aufpassen, dass in der Mitte Platz bleibt, damit nichts festklebt, damit der Schalter dann auch noch funktioniert und aufkleben. Dann den Widerstand aufkleben und an den rechten Kontakt vom Schalter anlöten. Während es trocknet, können wir dann den 50 Ohm Widerstand an das linke Beinchen von unserem großen Transistor löten und dann den dicken Draht, der vom Ferrit kommt, auf die Mitte vom Transistor löten. Als nächstes biegen wir die Fähnchen von der LED gerade, sodass sie später nicht aufliegen auf dem Kühlblech, und löten sie zusammen, Plus an Minus. Dann werden die LEDs aufgeklebt, hier ist links Plus und rechts Minus, die Polarität muss beachtet werden, und dann löten wir das verbleibende Beinchen vom Widerstand an das zweite Beinchen vom rechts vom Schalter. Dann verbinden wir die Plusseite von der LED mit der linken Seite des Schalters und die Minusseite, also die rechte Seite der LED, mit dem, dem zweiten Beinchen von rechts. Nun in dem Fall hier das violette Kabel an den Triggerdraht vom Ferrit, also an das dünneren Draht vom Ferrit, löten. Dann in dem Fall hier das schwarze Kabel an den Widerstand löten und beide Kabel verdrillen. Nun das violette Kabel ans zweite Beinchen von links löten, an das verbleibende, was auch noch keinen Anschluss hat, und das schwarze Kabel an den ganz rechten Anschluss vom Schalter löten. Nun noch die Input- und die Output-Kabel samt der Sicherung anlöten, wie gezeigt. Und fertig ist der REMF. so hier klingt er in aktion wenn er fertig ist im leuchtemodus um die 700 milliampere liefert er am output wenn am input ein 20 volt 3,25 ampere netzteil dranhängt wenn mit 20 volt bin ich da eigentlich schon 1 volt <lacht> Über der optimal angegebenen Spannungsdifferenz, ich habe ja gesagt, zwischen 3 und 4 Volt über Ladeschlussspannung, also mit 18,5 Volt Netzteilen habe ich hier immer die besten Erfahrungen gemacht, immer 3, 4 Volt über Ladeschlussspannung vom Akku. Hier sind es 15 Volt, also wäre 18 oder 19 oder irgendwas dazwischen am optimalsten. Deshalb ist, verhält sich es hier nämlich jetzt auch so, dass wenn wir hier schon nur eine Stufe höher drehen, Hört ihr es? Es ist so ein tiefes, niederfrequentes Brummen. Viechen ist es nimmer. Und 4,8 Ampere drückt er jetzt schon in den Akku. Ne? Wir erinnern uns, unser Netzteil soll 3,25 Ampere liefern. Ja. Und schalte ich jetzt nur noch eine Stufe höher. Wir hören mal auf den Sound. ändert sich die Frequenz, aber es wird nicht unbedingt mehr in den Akku reingedrückt. Vielleicht liegt es das daran, dass da sowieso nur 5 Ampere aufnehmen kann, ich weiß es nicht. Aber ich vermute, meine Spannung ist hier am ähm, Input etwas zu hoch. Ne? Würde ich hier mit 19 Volt oder 18, 18,5 Volt fahren, dann könnte man hier in der zweiten Stufe auch mit weniger Ampere fahren, als dann in der dritten Stufe, für was es eigentlich ausgelegt ist. Ich empfehle hier beim Betrieb dann immer, die erste Möglichkeit zu nutzen. Das heißt, wenn er jetzt hier in der Mitteleinstellung schon, da hat er um die 380 Ohm Vorwiderstand, dann schon seinen optimalen Output bringt, dann das so lassen. Je mehr Vorwiderstand, desto mehr Back-EMF und das Verhältnis zwischen back emf und ähm, dem ladestrom der soll ja halbwegs optimal sein ne? ja. oder vielleicht sogar ein bisschen mehr back nee Nö. Na, den den sweet spot eben ne? hier wie beim Bedini hier den sweet spot rausfinden. und da ist es eben nicht mit dem kleinsten vorwiderstand der fall je nachdem mit welchem input man fährt sondern hier dann eben mit einem höheren vorwiderstand gut alles klar, das kann das Teil alles.